Hallo, Mein Name ist Kathleen und wir haben heute, den 5. April 2020, einen Sonntag. Ich grüße euch von meiner Terrasse, meinem derzeitigen Lieblingsort in diesen doch recht turbulenten Zeiten. Im Hintergrund seht ihr Guanajuato. Das ist eine Stadt so in etwa 400 Kilometer nördlich von Mexiko Stadt. Und hier lebe ich seit fünf Jahren mit meiner Familie. Hier leben so in etwa 350.000 Einwohner. Ich selbst arbeite an der Universität Guanajuato, aber eben auch seit zwei Wochen so in etwa im Homeoffice und ähm, wir haben so in etwa, ich meine es sind 50 bestätigte Fälle in dem gleichnamigen Bundesland ähm, Guanajuato.